Wir sind heute in der Buchhaltung tätig und haben folgende Gehaltsliste vorliegen. Die Gehälter oder auch die Löhne sind ja Teil des Personalaufwandes und wie jeden Aufwand müssen wir diesen buchhalterisch erfassen. Ja, schauen wir uns diese Gehaltsliste mal näher an. Wir haben hier drei Mitarbeiter, die also Gehalt beziehen. In der ersten Spalte stehen die Namen und dann in der zweiten Spalte die entsprechende Steuerklasse. In der nächsten Spalte ist dann das jeweilige Bruttogehalt eingetragen. Jeder Mitarbeiter bekommt hier 3.000 Euro, also insgesamt 9.000. Das stellt für uns einen Aufwand dar und diesen Aufwand buchen wir entsprechend auf ein Aufwandskonto. In der Kontenklasse 6 finden wir dann auch das entsprechende Konto, das wir hier brauchen, das Konto 6200 Löhne und Gehälter, abgekürzt mit LG. So, wir wissen ja, dass Aufwendungen im Soll gebucht werden, dementsprechend buchen wir also 6200 Löhne und Gehälter mit 9000 Euro. Wir buchen also nicht jeden Mitarbeiter einzeln, sondern fassen diese zusammen. Für die Mitarbeiter ist ja entscheidend, das Nettogehalt, was also letztendlich auf dem Bankkonto der Mitarbeiter landet, das finden wir hier in dieser Spalte. Diesen Betrag buchen wir im Haben auf das Konto 2800 Bank, ist ja aus unserer Sicht eine Minderung, Aktivkonto, dementsprechend Buchung im Haben. Wir erkennen jetzt sofort, dass der Buchungssatz noch nicht vollständig ist. Ist klar, wir haben hier einmal im Soll den Bruttobetrag gebucht mit 9.000 Euro. Davon gehen ja zum einen die Steuern noch weg und der Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung. Und diese beiden Beträge, die müssen wir noch verbuchen. Ja, fangen wir mit den Steuern an. Einmal Lohnsteuer und Kirchensteuer, das sind diese beiden Beträge, die müssen wir hier addieren. Die müssen letztendlich an das Finanzamt überwiesen werden. Das machen wir jetzt aber nicht sofort, sondern irgendwann später. Dementsprechend ist das für uns eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Und dafür gibt es ein extra Konto. Ähnlich wie Vermittlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist das ein Passivkonto in der Kontenklasse 4, nämlich das Konto 4830 VFA. Also sonstige Vermittlichkeiten gegenüber dem Finanzamt buchen wir am Haben mit dem Betrag: also Lohnsteuer plus Kirchensteuer macht 1.317,25 Euro. Vom Bruttogehalt wird ja auch der Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung abgezogen. Dementsprechend müssen wir das auch verbuchen. Das wird dann auch irgendwann überwiesen, nicht ans Finanzamt, sondern an die Krankenkassen, also an den Sozialversicherungsträger. Ist also auch aus unserer Sicht eine Verbindlichkeit, die wir verbuchen müssen. Konto finden wir auch in der Kontenklasse 4, nämlich das Konto 4840 VSV Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern. Betrag können wir aus der Tabelle übernehmen, 1.833,75 Euro. Jetzt ist der Buchungssatz vollständig, wie immer sollten wir kontrollieren, soll Buchung gleich haben Buchung, das heißt die drei Beträge hier im Haben sollten dann zusammenaddiert 9.000 Euro ergeben. Was wir nicht vergessen dürfen ist noch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, der ist ja nicht Teil des Bruttogehalts. Sondern der kommt noch oben drauf als Aufwand für uns. Dementsprechend ist das auch eine extra Buchung, ist ein Aufwand für uns. Da gibt es ein eigenes Konto, nämlich das Konto 6400, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, abgekürzt AGASV, Buchung im Soll. Und das geht ja dann letztendlich auch an die Krankenkassen, dementsprechend buchen wir das erstmal als Verbindlichkeit 4840 VSV mit dem Betrag, den wir hier aus der Tabelle übernehmen, nämlich 1833,75 Euro.